Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute gibt es keine so live Commentary, Äh, nein, hier nichts. Live-Kommentary. Ich bin ja schon quasi so im Flow drin, was ich hier live Commentary sage. Aber nein, meine Freunde, heute gibt es hier ein nachkommentiertes Video, ja? Glaubt man kaum. Aber ist so. Und ihr seht schon so im Background, okay, das ist ja hier Call of Duty Ghost, meine Freunde. Und ich habe euch ja quasi schon angekündigt, dass ich immer so ein Gas-Gameplay nehme hier von einem Kollegen von mir. Und zwar ist es das jetzt quasi... Und zwar seht ihr hier quasi, wie ihr herr, alles rasiert, meine Freunde. Ich weiß jetzt gar nicht, was er alles in den Gameplay erreicht hat. Ich bin gerade ein bisschen so fertig mit der Welt. Aber ist auf jeden Fall krass, meine Freunde. Und ihr startet auch nicht nur vom Anfang an. Ihr habt schon eine 20er das müsst ihr wissen. Und ja, gönnt euch auf jeden Fall das Gameplay. Ist wirklich anschauenswert, kann man sagen. Und Daumen hoch dafür allein schon, ja. Und wenn ihr schon mal so ein Call of Duty Ghost Gameplay im Background ist. Dachte ich mir mal so, erzähle ich mal so ein bisschen so, warum ich das Spiel, äh, ja, nicht spiele. Also gar nicht. Und warum ich es einfach scheiße finde, dies das. Ein bisschen so Real Talk, Meal Talk, meine Freunde. Und, ja, was ich noch, bevor ich das vergesse zu sagen. Abonniert den Typen hier mit dem Gameplay auf jeden Fall. Steht in der Beschreibung hier On Point, meine Freunde. Oder X On Point. Ihr seht, ja, ist krass. Da gibt es krasse Gameplays auch in Ghost und alles. Also abonnieren, kommentieren und so. Ihr wisst. Und hier hat er schon eine Camp Strike auf jeden Fall, not bad. Und ja, also hier, warum spiele ich Ghost nicht? Also liegt auf jeden Fall daran, weil ich in dem Spiel scheiße bin, so von Anfang an. Kann man ja mal so sagen, als ich habe das Spiel so am Anfang ein bisschen gespielt, war da nicht so gut, dann hatte ich halt keinen Bock mehr. Und habe das dann, ja, an sich nicht mehr weitergespielt einfach. Ist, äh, ja, eine krasse Story auf jeden Fall. Aber, ja, man könnte ja dann an sich so trotzdem weiter am Ball bleiben und trotzdem dem Spiel noch eine Chance geben. Aber kein Plan, ich habe halt einfach bei dem Spiel so überhaupt null Laune gehabt, da hat mir gar keinen Spaß so wir bereitet meine Freunde wir und wenn mir so ein Spiel keinen Spaß macht so dann, dann spiele ich es halt nicht. Ja, klingt logisch, ist auch so, ja. Und ja! Was gibt's auch zu sagen? Ich hätte noch irgendwie so ein krasses Thema am Start, aber irgendwie habe ich das jetzt total vergessen. Ist jetzt ein bisschen scheiße so, aber vielleicht fällt es mir noch einmal meine Freunde. Mal gucken, also im Verlaufe des Videos, meine Freunde. So, muss ich halt noch ein bisschen gucken, man ich kann das Gameplay noch nicht mal anschauen. Das bringt mich quasi hier zum Staunen, meine Freunde. Ja. Das ist wirklich ganz heißes Eisen möglich, ja. Ganz heißes Eisen. Oh, genau, über was ich reden wollte, so. Und zwar meinten ja so viele, ich mache jetzt in der letzten Zeit wieder mehr so Gameplay-Videos. So Gameplay-Commentary, Momentary, Terentary, ihr wisst, wie der Hase läuft. Und damit auch so viele Leute geschrieben, so Yo Boss, so also deine Gameplay-Commentaries sind zwar an sich auch schon echt krass, aber die Realite Videos waren so ein bisschen krasser. Und da habe ich jetzt also ein kleines Problem, ja, quasi ein Dilemma, meine Freunde. Und zwar sagen mir so viele Leute, ja, also die Commentaries sind krass, und es sagen mir auch so viele Leute, dass die Real-Videos krass sind. Und da dachte ich mir jetzt so, hm, okay. Das ist jetzt, sage ich mal, eine schwierige Situation, ja, Situation, Mituation, dachte ich mir so, was mache ich jetzt, ja? Aber, wäre so, wäre nicht der Boss, wenn ich nicht für alles auch ein für eine Lösung hätte, meine Freunde. Und zwar, ja, ganz easy dachte ich mir so, ich mischte so ein bisschen. Also, es kommt auf jeden Fall, ich versuche jeden Tag, also habe ich das auf jeden Fall schon mal nicht geschafft, jeden Tag so ein Video rauszuhauen. Und so, größteils so Gameplay-Commentaries, aber zwischendrin so als, quasi so als kleines Extra, ja, so als... L-Speziale, meine Freunde, kommen dann auch ab und zu mal so kleine Real-Life-Videos, so ein bisschen so ein Statement von mir, keine Ahnung, vielleicht auch mit ein paar Kollegen von mir, muss ich mal gucken, ob da jemand Bock drauf hat. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ist dann auf jeden Fall auch sehr abwägungsreich, meine Freunde, also könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und was ich auch sagen muss, ich habe hier im letzten Video gesagt, dass ich auf Facebook alle Nachrichten so antworte. Und muss ich sagen, ist jetzt ein bisschen schwer geworden, weil mich so viele angeschrieben haben, aber ich versuche auch wirklich mein Bestes so, ich antworte auch echt vielen Leuten so. Und schreibt mir da trotzdem weiter, so habe ich auch bis jetzt viele witzige Nachrichten bekommen, so, die meinen Tag so auf jeden Fall, ja, verbessert haben, kann man mal so sagen, ja, ein bisschen Real Talk. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das Gameplay hier noch dauert, bevor ich hier quasi die nächsten Thema anschneide, wie meine türkische Salami, meine Freunde. Und muss hier auch nebenbei noch ein bisschen was an meinem Mobiltelefon managen, meine Freunde, ich bin ja Businessman. Da muss man dann auch ähm, andere Sachen mal machen, so im Leben, außer YouTube. Aber YouTube ist auf jeden Fall auch wichtig so, deswegen mache ich das so quasi Dual Style immer geil, ja, ihr wisst. So, ist natürlich schwer, sich so auf zwei Sachen zu kon kon kon kon konzentrieren, ja. Und viele Leute auch sagen auch so, ja, ey, Mp, du hast dich irgendwie voll verändert oder so. Und kein Plan, kann natürlich sein, weiß ich nicht. Ist mir so persönlich selber nicht so aufgefallen. Außer so ein bisschen so mein Oberarm, ja, der hat sich schon ein bisschen verändert. Der ist ein bisschen, ja, noch ähm, immenser geworden. Also noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen krasser einfach. Das stimmt schon, aber so an sich weiß ich nicht, ob ich mich so verändert habe, außer mein Oberarm. Deswegen ist wahrscheinlich auch meine Stimme ein bisschen anders geworden. Auch ein bisschen maskuliner wieder. Denken sich jetzt so viele, was? Die war mal, ähm, das geht noch krasser, ja, geht immer. Oh, jetzt hatte ich schon den zweiten Camp Strike. Ist auf jeden Fall bis jetzt ein Double Camp Strike. Ich glaube, das ist ein Triple Camp Strike. Ich bin mir aber nicht sicher, ich werde seinen Titel schreiben, wenn ich weiß. Ich werde den dann gleich einfach nochmal unreiten, was das jetzt genau war. Weil ich bin halt echt zu fertig, ich weiß es nicht mehr. Aber an sich ja kein so Big Problem. Ja, on point, ja. Und er meint auf jeden Fall, dass am Ende so eine krasse ähm, Szene kommt, wo so drei Leute killt. Ich sehe das jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich so durch mein Blue so durchgucke und deswegen sehe ich ihn so ein bisschen schwarz, meine Freunde. So durch diesen Pop-Up-Schutz, ja, dass ich so. Keine Ahnung, was der bringt. Den habe ich mir einfach dazu gekauft, weil das alle gesagt haben. Auf jeden Fall hat er jetzt hier der zwei Camp Strikes gezündet. Mal ja. gucken, was da noch so geht. Gesichert. Weil ich sehe halt wirklich nicht allzu viel, meine Freunde. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen zusammengecutt, so dieses Gameplay-Szenen. Weil, ja, kein Plan. Damit es ein bisschen so mehr on point ist. Ein bisschen spannender und sowas, ja. Und ja. Mal gucken, ich sehe jetzt halt nicht so viel. Ist halt ein kleines Problem. Auf jeden Fall dauert nicht mehr lange, nur so 10 Sekunden oder so. Oh, hier, hier, der Triple Kill. Oh, meine Freunde. Oh shit, habt ihr das gesehen? Wirklich Weltklasse. Das ist man ja wirklich nur von mir gewohnt, meine Freunde. Also für diesen Triple Kill muss man eigentlich den Video einen Daumen hoch geben und den Kollegen auch abonnieren, meine Freunde. Und ja, ich würde sagen, Gameplay ist hier over and out hier. Er hat den sogar mal eingeblendet. Und euer EMPW-Boss, auch der Bitches noch homos.